Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Hier auf Pokémon Zucker. Wir spielen weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, und zwar nach der Arena. Nachdem ich Rifflex ein bisschen zu überpowered gelevelt habe und er jetzt einfach mal alles verräumt. Das war nicht ganz die Absicht, aber es funktioniert. Das sind meine Pokémon, die noch bereit sind, falls hier irgendwas im Team noch verändert werden sollte. Ich hoffe nicht, weil das Nachleveln ist echt mühsam jetzt. Äh, uh, ne, hier war ich schon. Ja, da war's. Wir müssen jetzt zu Rosens Café. bekommen da ein bisschen mehr Infos jetzt. Und zuerst können wir noch heilen. Die AP vor allem. Ich glaube, viel KP habe ich nicht verloren, aber AP vor allem. Und dann haben wir noch etwas Kleines zu erledigen. Perfekt. Jetzt ist die ID Lotterie für heute. Ich muss mir mehr IDs holen. Vielleicht muss ich mir doch ein paar Pokémon noch runternehmen. Die Jobs sind fertig, die habe ich jetzt noch nicht abgeholt. Zeitlich habe ich ziemlich genau jetzt das, das Timing getroffen. Yay! Abgesehen von den Handschuhen, die gefallen mir ein bisschen, aber der Rest mag ich eigentlich. Ja, die kriegen jetzt einfach ein Level up, das ist eigentlich komplett nutzlos jetzt. Äh, Wieso ein Pokémon, die den nötigen Strom für den Betrieb von Waggonbaumaschinen erzeugen können? Also Elektro-Pokémon, habe ich da überhaupt auf dieser Bank? Ja. Leider habe ich. <lacht> das wäre es dann auch schon. Und ja, die schicke ich auch wieder einen ganzen Tag los. Ich meine, benutzen darf ich die eh nicht mehr, also leider. So ein paar kräftige Boden-Pokémon. Habe ich das überhaupt. Skoppel ist noch normal, ne? In da ist ein Boden. Der noch nicht. Der hier kein Boden, nicht weiß. Ah, Felino ist schon. Ja, stimmt. Felino ist auch schon der Doppeltyp. Nur Skoppel wird erst bei der Entwicklung zum Bodentypen. Mit Grabbit. Sorry. Tüchtige Käfer... ja, toll. <lacht> Die Käfer-Pokémon. Hab ich noch... zwei. Besser als nix. Nein, ich... <lacht> Ja. Entsenden. Ganzer Tag, wie alle anderen auch. Käferbug, Toll. Kann ich nicht machen jetzt. Alles klar. Dann gucken wir mal bei Rose vorbei. Ah, die kommen, lass uns deine Sieggebühren fahren. Ach was sicher, da also ist er auch eingeladen. Ihr kennt euch noch wunderbar, aber setzen wir uns doch erstmal. Und was für ein Timing, ne? Kilden ist berühmt für seine delikaten Meeresfrüchte. Daher lege ich euch ans Herz, eine der lokalen Köstlichkeiten zu probieren. Mal ganz unter uns, in diesem Restaurant schmeckt eigentlich alles ganz vorzüglich. Wie geht es übrigens Professor Magnolika, ich hoffe doch bestens. Ich habe ihrer Forschung viel zu verdanken. Wie ihr wisst, stammt die Technologie hinter dem Dynamax-Bänder, mit der Hilfe man Hilfe von Pokémon riesengroß machen kann, von meiner Firma. Aber ohne Professor Magnolikas Forschung über die Wunschsterne wäre das nie möglich gewesen. Ich weiß nur, dass ihr das Dynamax-Phänomen immer noch kopfzerbrechen zu weit ist. Sie hat offenbar noch viele Rätsel zu lösen. Sie denkt immer nur an ihre Forschung. Als ich zu meiner Reise aufgebrochen bin, hat sie mir sogar noch einen Energiequellendetektor? Okay. Mit denen konnte man als erstes Orte aufspüren, wo sie Dynamaxen könnten. Und er empfiehlt uns die Schatzkammer anzuschauen in Claw City, das ist die Drachenarena. Und er würde eigentlich gerne mit mir sprechen, aber er hat den nächsten Termin, das muss es los. Meint sich sicher gut bei mir, aber diese Schatzkammer ist viel Arbeit, aber es gibt sicher viele Anhaltspunkte, Ja. Und sie gibt mir eine Tür. Nice. Ein Oh nein. Ich okay, hätte nicht den so gut. Soll ich mal bei mir vorbeischauen? Ja, wäre vielleicht schon vorteil. Ne? Ciao, ciao. Das ist im Pflanzen- und Wasserorden. Das heißt, wir müssen zu Kabu von Engine City. Er legt nämlich gerade in der Galamina 2 ein Sondertraining ein. Wenn er nicht da ist, gehen wir nicht nach Engine City. Das heißt, wir müssen nach Galamine 2. Ja, so konnten sie machen, dass wir nicht einfach zurückfliegen in die dritte Arena natürlich. Wäre es ja sonst zu einfach gewesen. Ich habe aber noch zwei Sachen zu erledigen jetzt für heute. Meine Dailies. Und zwar einmal, wo ist das Café gewesen? Das wäre in Engine City unten. Ist ja auch wichtig, das zu machen. Oh, jetzt kommen wir schon zum Doppelkampf. Okay. Ah, okay, die sind angepasst ans Level. Alles klar. Zum Glück bin ich nicht noch niedriger. Sternschauer trifft beide. Das wäre noch von Vorteil. Ich hoffe, das klappt halbwegs. Oh, was. Geil. Glaube ich eine Angriffssenkung. Ah, Ausweichswert, okay. Jo, dann machen wir einfach weiter. <lacht> ich wollte gerade noch sagen, ich hätte am besten noch den Energiefokus gezündet wegen Crit, aber macht davon selber schon. Ich muss eh noch gucken, dass ich noch mal einen Energiefokus auftreiben kann, falls ich einen Porrenta kriege, auf jeden Fall. Dann wäre es wichtig, sonst... eigentlich egal, aber jetzt wäre es dann wichtiger. Vom Level her ist jetzt gar nicht mehr so schlimm aus, eigentlich Scream ist ein bisschen höher, aber es geht eigentlich voll klar. Ein Zuckerherz, okay. Und das zweite war hier neben dem Zuchthaus. Die Federn kurz einsammeln. Ich weiß, mega spannend, aber ich muss es kurz machen. Wobei müssen übertrieben ist, aber ich will es machen. Vier Federn geben nämlich einen Pluspunkt im Wert später. Und wenn ich eine übersehe, ist es nicht so schlimm, aber. Hm. Und je nachdem kann ich jetzt die, letzten, nächsten Tage nicht, die, letzten Tage, die nächsten Tage nicht so viel aufnehmen. Ich probiere trotzdem kurz immer aufzunehmen, wenn ich zumindest den Barista herausfordere. Äh, die Dailies machen. Wenigstens das würde ich gerne aufnehmen. Wenn ich am Abend Zeit finde. Kommt ein bisschen drauf an halt. Morgen, Sonnt also Montag vielleicht weniger gerade. Dienstag geht, vielleicht nehme ich da sogar noch ein bisschen auf. Ich müsste mal Assassin's Creed nebenbei noch spielen, aber das heißt, ich würde ganz kurz 5 Minuten hier trotzdem noch spielen, dann auf diese Box wieder, denn wir kommen in eine neue Route, das heißt, ich kriege einen Random Randommon wieder. Achso. betest es natürlich du schon wieder. Ich kämpfe gegen minderwertige Gegner, eine unerträgliche Zumutung für meine Pokémon. Ich selbst bin auch nicht in der Stimmung, mich auf dein Niveau herunterzulassen. Aber Schwächlinge, Schwächlinge wie dich in deine Schranken zu weisen, ist auch irgendwo ein Akt der Gnade. Wenn du dir tatsächlich einbildest, mich besiegen zu können, hast du meine Erlaubnis, mich zum Kampf herauszufordern. Also, was sagst du? Ich fordere dich heraus. Er wurde auserwählt von Rose natürlich. Wir machen ihn fertig. Wobei auch er ist sicher besser. Wir haben noch einen Monozyt. So gut kann er noch nicht sein. <lacht> ja, nee, das ist weit unten. Der Barista ist besser als der was für was. Oh nee, das ist uncool. Hat er ja vorhin schon gehabt. Oh, der Scheiße, der macht weh, der macht weh, der macht weh. Oh. Zum Glück ist das Ding halbwegs bulky noch. Oder Molly hat einfach keinen physischen Angriff. Aber ich glaube, Marithild ist nicht so defensiv eigentlich. Der hat einen recht schlechten Defensivhirt, bin ich mir echt ziemlich sicher. Aber ich kann mich auch irren können. Ja, EP gibt's auch kaum. Ah, das ist glaube ich auch nur Psycho, ne? Ah, kann ich noch nicht nachgucken. Ich weiß eben nicht, ich glaube, Galoppa ist Psycho Fee, aber Bonita ist nur Psycho. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher gerade. manchmal echt zu riskant für diesen Modus merke ich also für diesen Modus für die Challenge passt schon Jetzt müsste noch dieses kleine Silembrim kommen. Oh, war wow, ein Lob von ihm. Ah, Primova, ja. Silembrim gibt's noch nicht. Also später. Okay, es ist schneller, das heißt ich könnte einen Gegenstoß zünden. Wäre aber nicht nötig. <lacht> okay. Machst es trotzdem mal, wenn ich sie kann. Egal, also ich habe ihn besiegt. Da redet sich jetzt ein, als Besser und hat es Mittler gehabt. Und da gibt mir irgendwas. Also ne, liga karte Geil, Abfall. Und dazu zucht er noch Wunschstern und verpisst sich, alles klar. Ich bin gerade überlegen, ob ich angeln soll. Für meinen Random Encounter dieses Mal. Weil ich sehe nicht, was im Wasser ist. Das Risiko ist halt, wenn es ein Karpa ist, ne? Wobei zwei Wasser-Pokémon habe ich. Ich habe Blubberbeand und. Den habe ich immer noch nicht umbenannt. Ich weiß nicht, wie ich den nennen soll. Ich weiß gar nicht. Das ist ein Flunschlick. Ich weiß gar nicht, ob es hier so einen random Encounter gibt. Ich glaube, ich muss im Wasser provozieren. Und auch mal einen ist noch mangel Krebskorbs, na toll. Ja, ich gehe mal auf Batman. Ich weiß gar nicht, wie sich der entwickelt, wenn ich den fange. Ich würde einen wahrscheinlich Larry nennen, wegen Larry Lobster aus Spongebob wieder. Weil ich so kreativ bin, dass ich alle Namen aus Spongebob hole. Und den zweiten... ...weiß ich nicht. Vielleicht Clemmy, weil ich... Mit I wieder. Sehr kreativ bin ich, weiß. Und Kributak einen riesen Klammer hat. Das wird Larry. Fülle ich direkt nach, dass ich den mal umblende. Sonst vergesse ich das noch zehnmal. Ich weiß nicht, wenn ich nächstes Mal so eine Ding mache, bin ich die glaube gar nicht mehr um. Ich weiß, die Idee ist, dass man mehr eine Bindung hat zu seinen Viechern, wenn man den Spitznamen gibt, aber hm? ich weiß nicht. Ich bin einfach zu unkreativ für sowas. Nein, lass mich. Ciao. Aber ich bin einfach zu unkreativ oder so, leider. Okay, also wir müssen jetzt durch diese Höhle durch, den anderen finden. Ich dachte ich muss es ansprechen, das wollte ich jetzt gerade machen, aber gut. Ich habe nicht geheilt, ne? Nein, ich hab mich geheilt. Fuck. Das Problem ist, das Ding ist ein Stahlvieh. Das ist gut gegen, gegen Onyx und ich habe aber Schlagbohrer auf Onyx. Das kann halt recht mühsam werden. Macht. Meine Spezialverteidigung. Okay. Ich habe schon Angst, dass eine Vergeltung kommt, deswegen. <lacht> ich hatte jetzt gerade Angst, aber das wird schon. Komm, das reicht, das reicht, das reicht. will Toxin lernen. Mm -mm. Mm -mm. Machen wir nicht. Ich heil. Ich heil mal kurz. Okay, das ist eine 70er Base-Stärke, das wäre schon gut für Flauschi. Ist ein guter Opening Stab Move, den er hat für ein Intro. Giftspitzen wäre cool gewesen für Scream, aber die kann er nicht lernen. Habe ich noch Slot frei auf Batman, den ich für Heimzahlung wasten kann? Nicht wirklich. Ich könnte Furien-Schlag verschwinden lassen. Mache ich eigentlich eh selten. Gegenstoß zwar auch, aber Gegenstoß ist wenigstens Unlicht. Würde ich den eh für Stahlflügel oder so weggeben. Und Blutsauger wäre schon gut, aber nein. Nee, nee. Heilen wollte ich. Trank. So. Ah, bin ich ja gespannt, was da jetzt wieder kommt. Ein Waggon. Ach, fuck. Aber mal eine Heimzahlung ist voll dumm, ne? Weil da müsste ich ein Pokémon-Opfern führen. Merke ich erst gerade yes. jetzt. Das ist ein bisschen dumm. Komm, Risiko. Und ich mache mal kurz die Kohle auf. Ah, so. Okay, das macht nicht so viel. Zum Glück ist Katapult nicht wie, ähm, Geowurf. Geowurf ist ja levelabhängig. Nice. Ich ja, dachte, da kommen noch mehr. Aber oh cool. Dann haben wir eins besiegt und da hinten finden wir ein Item. Drei Finsterbälle, die ich jetzt nicht mehr brauchen kann. Die Frage ist, will ich die Flunsch mit mitnehmen. Ach, das finde ich cool. Ich wusste nicht, was man über die drüber laufen kann. Ich dachte, die erwischen dich auf jeden Fall. Ich finde die Viecher so dumm. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich im Living Dex einen Flunschlick drin habe. Ich habe einen Flunschlick, das weiß ich, aber. Müsste ich mal kurz nachgucken. Also nicht, dass ich es auf diesem komm... Dann müsste ich mir eins liegen lassen oder schnell fangen. Doch, weil ich glaube, die kriegt man nicht unbegrenzt. Dann müsste ich meine Regel brechen, aber ich würde es nicht benutzen. Nein. war das Risiko voll eingegangen. Fuck. Ich nehme Next Strike danach. Fuck. Piss dich, wo finde ich meine Pokémon? Da, alle Pokémon. Suchen. Lunch. Okay, doch, ich habe einen Galar Floonsch, Lick. Level 84. Da habe ich dann gedacht, sehr gut. Fuck und jetzt ist nichts einfach mal weg. Das war ein Risikoplay. Ich hätte es nicht machen müssen. Dann haben wir zu wenig Damage Output gehabt. Sondern jetzt nehme ich was kleineres rein, um hoch zu leveln. Ich fange jetzt ziemlich die Box an nach und nach aufzuräumen. Dass, wenn die Schwachen gehen, dass die Großen ein bisschen mehr Platz haben. Wenn sie schon gehen. Ähm ich will eigentlich Botugel gar nicht haben. Ich nehme Botugel mal mit. Wobei eigentlich bräuchte ich mal Dwayne. Dwayne wäre ganz gut vom Typ her eigentlich, weil Gestein und Feuer abgedeckt wird mit ihm. Jetzt müsste nur noch gelevelt werden. Ich glaube, ich mache nachher, wenn ich wieder in der, Li in der Kampfzone bin, zwei, drei ähm, Diner Raids. Hol mir mal ein paar Epis Und äh, vielleicht Thunderbounce. Ja, was mache ich jetzt mit dem Flunschlick? Scream. Der muss jetzt einfach klären. So leid es mir tut und es macht mir echt weh, dass Onix weggesetzt. Ich mag Onix nicht unbedingt, aber er hat gut mitgemacht im Team. einfach passen. Weil meine Hitter gegen Flunschlik ist Level 13. <lacht> Jetzt. Oh, A ah, Metall in dem Fall. Wenn er sie wegen Next Strike nicht einsetzen kann, dann darf er Schallattacken drei Runden nicht einsetzen, dann ist es Metallsound. Next Strike kann echt tödlich sein. Ich kann Käfer zum Beispiel auch nicht mehr einsetzen unter Next Strike. Das ist echt gefährlich. Ah, da hinten komme ich erst hin, wenn ich äh, Surfer habe. Vielleicht denke ich dran. Vielleicht denke ich dran. Ich habe es letztes Mal komplett vergessen, bis ich irgendwann random hier war. Für Flunschlick liegt noch für den Dex. Weil ich hatte einen Living Dex im anderen Account. Ich schick mal Flausch hier rein. Ich weiß nicht, ob das gescheit ist momentan. Da er wieder nur vier normale attacken drauf hat. Ne, drei Normal- und ein Unlicht. Ich glaube, Heslon ist besser. Ich weiß, es ist verdammt gefährlich. Jetzt hier mit Stein wieder. Da muss nur eine gute Steinattacke treffen und dann bin ich weg. Auch wenn der Levelunterschied noch ein bisschen was ausmacht. und kampfschwach gegen Psycho. Natürlich ist das von Vorteil. Ja. Cool. Will ich da Heslon hinschicken? Eigentlich nicht. Frosty da was machen? Nein, Frosty frisst auch von Stahl, verdammt viel. Das will ich nicht riskieren. Ach, das ist Delion da hinten drauf. Das sehe ich jetzt erst. Ich habe letztes Mal nicht gewusst, was für ein Logo ich hinten drauf habe. Ich habe es jetzt erst gesehen. Delion und ein Handel und noch irgendwas unter der Kapuze halt. Oh uh oh. Ja, der macht weh. Das macht doch Reflex verdammt weh, obwohl es 7 Level Unterschied sind. Ich vermute keine 7 Level und es wäre tot gewesen. So, nichts mehr metall Sound. Okay, Dwayne kommt recht hoch, zum Glück. Ich würde trotzdem ein bisschen pushen, noch nachher. Ach nee. Das Zurücks hinten ist süß. Okay, ich eröffne mit Heslon. so lächerlich ich kann ihn nicht ernst nehmen ja die wollen mich herausfordern und hopp kommt auch meint er muss jetzt mitmischen ja von mir aus mach Ja, die sind voll die Noobs und wollten eigentlich äh, einen Challenge nach dem anderen abfangen, jetzt kommen zwei gleichzeitig. Boah, ich mag meinen Style hier auch und unterdessen. So wobei ich meinen OG-Style halt ein bisschen lieber mag, weil ich dann auch einen habe. Irgendwie passt das einfach, wobei so auch cool ist. Ich weiß nicht. Vielleicht ziehe ich mich mal endlich um beim anderen Craft. Ach, das trifft beide, wie geil. Ja, ich weiß, es macht verdammt weh. der muss nachher raus. Der darf nach dieser Runde nicht mehr bleiben. nimm zu viel Damage sonst es ist die Frage was ich reinschicke ne Reflex ist halt eigentlich ganz stark ist eigentlich das Wichtigste was ich habe. ich habe keinen Kampftypen dabei komm ich nicht in den Scream mal schauen was passiert ich hoffe der frisst nicht zu viel direkt im Intro Trifft das jetzt beide? Nein, okay. Ja, das ist eine Schallattacke. Ich glaube, ich muss dem uh, Next Strike geben, dann kann er das nicht mehr machen. Nice! Ich mache einen Next Strike hier drauf. Er kann das ab sofort seine Dings nicht mehr machen. Stand Pauke. Das reicht ja. Ich ersetze Wangenrubler, Wangenrubler später, aber jetzt habe ich die halt noch. Zum so, Glück kriegt Wayne noch so viele EP, weil er so schwach ist. Er kriegt gleich viel, wie wenn er kämpfen würde, von anderen. Also Heslon hat gleich viel bekommen, weil er gekämpft hat. Ist schon gut. Was ist das schon? Wow. Nice. Ah ne, jetzt ich hatte schon, das wäre schon alles gewesen. Kleopata weg, weil Pampa macht zwar mehr Damage, aber Cleopatra ist äh, hinten durch ein bisschen asozialer teilweise. Wobei Cleopatra Kle auch recht offensiv spielt, aber es kann hinten durch mehr Damage rausdrücken. Bye bye. Okay, das war's jetzt. Ja, das sind einfach scheiße, die haben keinen Fanclub verdient und die können nichts. Ach was. Ich dachte, das kommt erst später. Und ja, nitro nice. Dafür geht Katapult weg. Der kriegt später mega viele Attacks, die seinen Init boosten, das ist voll interessant. Und dann auch abhängig von Gewicht oder Init. Attacken. Jetzt checken die wer Hopp ist und verbissen sich. Hopp heilt mich hoffentlich. Ah, äh, wir gehen noch weiter rein für Kabu. Boah, jetzt kommen alle langsam. wär's vorne. <lacht> Hesslund. Oh, ich noch erwischt, sehr gut. Mit den Spikes ist alles Boden und Stahl, genau. Habe ich doch fast gedacht. Mit den Spikes sieht es ja dann viel gefährlicher aus als das Original. Trotzdem dummes Vieh, aber... mal gucken ob dummies legal ist im neuen set jetzt also das risiko wegen endet, ne? ich dachte mir schon flunsch liegt ist recht langsam Das Problem ist, man hat ein recht gutes Team und trotzdem ist halt das Risiko da, dass plötzlich mal irgendwas kommt und es dich tötet. Man muss nur einmal nicht genug aufpassen und schon ist man weg. Okay, da spielt ein Waggon. Mit dieser Ansage. Der ja, hat. Ach was, ein Rotomorph. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Oh, das ist schnell? Nein, ich wollte Gegenstoß machen. Okay, jetzt muss ich weg. Jetzt gehe ich auf äh, Kramer. Also auf äh, Batman. Weil trifft Schaufler automatisch nicht. Ja, was mache ich jetzt? Ja. Ah, das macht gar nichts. Oh nein, oh nein, ich habe gedacht, es reicht. Also, der macht ja keinen Schaden. Wenn ich nicht gerade verrecke, mache ich Energiefokus bis. Mal schauen wie viel Damage Steinhage macht. Nix, gut. Das erhöht einfach seinen Wert, weil es kein Geist-Pokémon ist. Aber Crit ignoriert ja zum Glück Werteveränderungen. Ähm, okay, diese eine KP-Änderung macht es einfach gar nicht aus. Die Muschelglocke. Also das sind Überreste halt zehnmal besser. Sehr gut. Puh, Glück gehabt. Was haben wir hier? Sandgrab. Okay, das ist gut. Denn ich habe meinen Schlagbauer verloren. Ich hab halt die Angst, dass Frosty verreckt, wenn er dagegen kämpft, ne? Deswegen will ich das Risiko nicht eingehen. Aber irgendwann muss ich Frosty kämpfen lassen, ich weiß. Und hier wäre halt gar nicht mal so schlecht. Wir haben genau denselben init -Wert. Oder? Weil vorhin durfte er Flunschlick zuerst angreifen. Dann wird das Random entschieden nehmen. Aber jetzt hat Scream dreimal schneller. Ich verstehe es nicht. Bei Ander Attacke kann es nicht liegen, weil die hat ja die ganze Zeit eingesetzt. Egal. Ja, Steinpolito ist gut, aber Antikraft erhöht halt alle Werte, wenn ich Glück habe. Ich weiß. Ich dachte, das ist sehr effektiv. Okay, ich nehme nachher wieder Reflex rein. Okay, bis jetzt geht's eigentlich noch. So ich wollte es einfach mal kurz machen noch. Uh, <lacht> ich hoffe, der verreckt nicht. Der sollte es schaffen. Seht ihr jetzt nicht so wieder schneller? Jetzt bin ich wieder ja, Ich verstehe das nicht. Außer also, hätten vielleicht eine Flinkklaue, das kann sein. Aber die würde ja normalerweise angesagt werden. Ähm... Heal. Ah, ja, ich hab gesagt, ich nehme Tränke dafür. Weil Supertränke im Kampf sind halt nützlicher als Tränke. Ja, Dwayne muss sich irgendwie schützen, dass also er nicht von Wasser attacken. Es gibt eine Bäre, die sagt, zweifach Schaden statt vierfach Schaden bei Wasser. Ich bin nicht der Dankbar dafür, aber den Waggon bei der Arbeit zu stellen. Achso. Ja, das ist jetzt erledigt. Cool. Weil sie den Waggon bei der Arbeit gestellt haben. Muss ich jetzt wirklich wieder nachts Nacht schlafen gehen? Ich hoffe nicht. Wegen Kabu schmeißen die Leute hin und gehen heim. Okay, interessant. Das wird ein spannender Kampf. Und ich habe Steini verloren. Klar, ich habe Dwayne jetzt, aber Dwayne muss ich leveln zuerst. Oh, eine neue Route. Piss dich. Da ist ein random encounter. Oh, ein Kiesling. Schade, dass ich kein Brokkolos haben kann. den Flottball vergessen ich weiß. Sieht schon nach Nacht aus, ne? Wird schon passen. Nice. Steini würde ich nicht schon wieder machen. Eigentlich wollte ich immer einen Brokkolos haben, das Brokkoli heißt. Aber ich kann kein Brokkolos machen, ich nenne es trotzdem Brokkoli. Einmal, weil ich kann. Okay, Brokkoli ist auf der richtigen Bank. Ich rutsche hier mal kurz nach. Ja, weil ich fange einfach von oben an zu nehmen, wahrscheinlich. Außer jetzt Batman stirbt, dann nehme ich Micro mit direkt dass ich vergessen habe, Hawkeye zu nennen. Alles klar. <lacht> ich hatte im Kopf, dass ich das Hawkeye genannt habe, aber... Okay, komm, wir trainieren noch ein bisschen. Ich weiß nicht, was das speziell an Sondersen so ist, ehrlich gesagt. Jeden Bonus zu Konfusion muss es ja geben, dass man das spielt noch. Weil Konfusion ist ja einfach, dass es verwirrt kann. Also verwirren kann, aber... Sondersensor weiß ich nicht. Okay, Dwayne ist Level 21, das ist nicht schlecht. Ich mag meinen Style. Komm wir lassen es mal hageln. Das habe ich schon nie gemacht, noch nie gemacht hier. Dann erhöht sich meine Ausweichchance eben. Na toll. Egal, also ähm, zahlung ist trotzdem gut mit einer 70er Stärke. Aber ich hätte es gern eigentlich die hagel gemacht. Aber ich will es nicht wieder rauswechseln. Ja, da steht bis doch Hagel wenigstens. Hat nichts gemacht. Heslon kriegt wenig EP weg Level. Ach, der heilt sich bei der Hagel. Müsste ich jetzt mal kurz nachgucken. Ah, Schneemantel ist die, dich schneller machen kann. Ah, das hat mein anderes, das gestorben ist. Stimmt. Muss ich kurz durchzappen, ob Gelatino danach auch Eishaut hat, oder... Ja, Hagler, da haben wir dann die andere Fähigkeit gewesen vom alten. Fuck, das wäre cool gewesen, aber irgendwie auch nicht. So muss ich jetzt halt immer Hageln lassen, wenn ich will. Ja, mein... Gelatini ist halt cool, ne? Ja, gut. Noch mal ein Kampf. Ich hoffe da Kloptopus dabei. Das ist voll süß. Oh. Ja, ich muss raus. Ich eine Idee, aber ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Okay, ich habe es prediktet, dass der mit Feuer angreift. Und deswegen kommt Dampfantrieb und gibt mir einen Init-Boost. Drastisch ist, glaube ich, plus drei, kann das sein. Ach, der kriegt einen vollen... Oh! <lacht> Alles klar. Folinde des Böse. Ich dachte, es kriegt ein Plus 3, wenn es drastisch ist, aber drastisch ist voll. Sehr gut. Dankeschön. Ich weiß, ich bin einfach cool. Also. Nehmen einfach ein paar Federn mit wieder, wie immer. Kann ich hier nicht von der Mitte nach oben schauen, noch? Bin ich falsch? Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ich dachte, ich bin... Achso, von hier aus kann man nach klaus City schauen, klar. Hier bin ich nie durch von federn zusammen eigentlich. Ich habe voll vergessen, dass es den gibt. Na? Na gut, gehen wir zum Knospien, stimmt da ja was. Hallo, äh, Adi, ah, richtig, du bist ja noch schon ganz spät unterwegs. Ähm, du hast doch bestimmt Zeit, um mir bei etwas zu helfen. Ich will testen, ob ich bei der arena Challenge gewinnen kann. Na klar. Was für ein Kampfgeist. Ach nee. Okay, ich mag die Stage. Ja, jetzt wird's, jetzt wird's interessant. Frosty. Sehr gut. Aber oh ist halb tot. Ähm, ich gehe in Batman rein, weil das Ding ist ja ein Giftkampftyp. Also Kampfgift, glaube ich, nicht Giftkampf. Macht keinen Unterschied, auf jeden Fall Kampfgift. Er macht halt nur mehr Schaden, weil ich äh, eine Angriff gegen ihn plane. Okay, also ähm ja, der kriegt gerade halt auf die Schnauze und Mopeku ist gemein. Der wechselt zwischen Elektro und Unlichttyp, glaube ich. Ich glaube, es ist reines Elektro gegen reines Unlicht, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich nehme mal die und sobald er dunkel ist, gehe ich mit einen Wangenrubbler rein, um ihn safe zu paralysieren. Ja, das ist ein harter Stab natürlich. Okay, er ist immer Elektro. Was auch mega angenehm ist, dass es nicht mehr durchgehend ist, sondern nur noch kurz dreimal, wenn er tot ist. Oder wenn er schwer verletzt ist. Okay, letztes Pokémon: Surokex. Okay. Interessant. Kampf-Unlicht, wobei ich bin nicht sicher ehrlich gesagt, ob die Form schon ein Unlicht hat. Bei vielmal gehen ja Vorentwicklungen auf einen Typ. Moment, ich muss niesen. Ja, der war einfach. Mopeko ist viel interessanter, aber Mopeko ist mega schwach halt leider. Ich weiß nicht, dass ich nicht so schwach bin, auch wenn ich mega viel Pokémon schon geopfert habe. Ja, wir sollen auf Zorn hauen, um morgen fit zu sein, und ich beende daher die Folge dann. Wir sind geheilt. Am nächsten Morgen. Boah. Morgen oh, Adi. Dein Kumpel ist schon los zur Arena, aber völlig aus dem Häuschen. Er meinte, er hätte mit Hilfe der Infos auf Kabus Liga-Karte die perfekte Strategie gegen ihn ausgeklügelt. Bevor er abgedüst ist, hat er mir einen riesigen Stapel von Kabus Liga-Karten gegeben. nimm doch auch eine. Okay. Das kannst du auch haben, das Dank für unseren Kampf gestern. Kann man sich sicher brauchen. Kennst du Kabus Spitznamen? Er wird auch der unauslöschige Feuer-Veteran genannt. Die Story lese ich, weil das ist Main Story. Ich habe das Gefühl, dass er dir kleine Probleme bereiten wird. So, und jetzt ab mit dir. Geht zum Endstall in den Feuerorden. Peko. Habe ich gecheckt. Dankeschön. Dankeschön. Frosty wird da nicht viel machen können. Wir gehen auf Scream. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auf euch hat gefallen. Wir sehen uns in Folge wieder. Mein Name ist Adrian. Alles Zucker. Cheerio.